Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Da lässt man einmal was fallen und schon ist man seinen Job los. Zitat Chantal23, Hebamme. Der Montagswitz.